Willkommen bei Jugendhack Community Talk auf dem diesjährigen Kongress. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr einschaltet. Wir freuen uns auch sehr, dass die ex hein uns den Platz gegeben hat dieses Jahr. Ja, dann begrüße ich mal alle, die hier sind und stelle uns vor. Ich bin Philipp, ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation in Berlin und im Projekt Jugendhack. Ich bin also einer aus dem Team der Festangestellten, die sich darum kümmern. Und äh, machte mach alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Und bin sozusagen, habe den Hut auf, äh, da einer der festangestellten zu sein. Und dann habe ich noch äh, Liv da. Genau. Hi, ich bin Liv. Ähm, ich habe seit 2019 bei jeden Tag mitgemacht, als Teilnehmerin. Ähm, und bin dann immer mehr in so eine äh, Moderationsrolle gerutscht. Und habe auch ein paar von diesen Community-Talks moderiert. Ähm, genau, und auch zuletzt das äh, Berliner Event. Und ähm, genau, bin jetzt dann Mentorin. Genau, und dann gibt's noch Jannik. Ja, hi. Ähm, ich bin von Node in Frankfurt und habe da das letzte Jugendhakt mitorganisiert und komme aber ursprünglich zu Jugendhakt ähm, auch als äh, Teilnehmer und war jetzt hier ja auch in den Mentor. Da sehen wir schon an der Zusammenstellung, dass es äh, auf viele Schultern verteilt wird und es auch da verschiedene sozusagen Blasen gibt, die sich überschneiden. Ähm, wir wollten euch einmal kurz nochmal erzählen, wie Jugendhakt funktioniert, was es eigentlich ist. Es gibt seit 2013, äh, ist gestartet als ein Hackathon in Berlin. Äh, die Tagline ist mit Code die Welt verbessern, das heißt, äh, bei diesen vielen Programmen, die sich darum kümmern, Jugendliche, in dem Fall ist die Zielgruppe 12 bis 18 Jahre, ähm, Ja, damit das, mit Code und Programmieren und Begeisterung dafür zusammenzubringen, sind wir vielleicht das Programm auf dem Markt, würde ich so sagen, das am nächsten so an CCC dran ist und der ganzen HackerInnen-Ethik getragen wird es von zwei Vereinen in Berlin, Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade. Und dann hat sich das so diversifiziert und über Deutschland, Österreich, Schweiz verbreitet. Das heißt, da gibt es viele lokale PartnerInnen, Vereine, andere Träger, die dann Events veranstalten in anderen Orten und jetzt seit zwei Jahren auch die Labs. Das ist so eine Art dauerhafte Jugendarbeit in, in verschiedenen Einrichtungen, wo dann immer kleine Jugendhakt-Workshops stattfinden. Das heißt, der eine Gut, die, die eine Blase ist sozusagen die Koordination hier aus Berlin, aber dann gibt es da verschiedene äh, lokale PartnerInnen. Da kann janik ja mal was zu sagen, weil du bist ja in dem Fall in Frankfurt, Orga. Ja genau, also ähm, wir organisieren dann vor Ort äh, das Event, organisieren eine Location und ähm, besprechen alles mit den äh, Mentoren, die, das, die der nächste wichtige Teil sind und ähm, gucken, das wir genügend Anmeldungen kommen und da werden wir natürlich dann auch von Berlin immer bei allen unterstützt. Aber die, je nachdem, wie viel Kapazitäten hat, machen die äh, Organisation vor Ort dann doch auch schon ziemlich viel. Genau. Und ähm, die meisten machen halt sehr viele verschiedene Sachen und halt ein Teil ist dann irgendwie Jugendhakt Und das gibt es dann in Frankfurt, in München, in Linz sehr divers. Und genau. Genau. Kann ich will nicht immer erzählen, was Mentoren so machen. Perfekt. Genau, und auch nochmal aus Teilnehmerinnenperspektive, also wie das Wochenende abläuft. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bald wieder in Präsenz stattfinden konnte. Dieses Jahr gab es leider nur zwei Präsenz-, äh, drei Präsenzveranstaltungen. Ähm, aber an sich funktioniert es so, dass am Freitag alle anreisen und das sind meistens, so würde ich sagen, zwischen 20 und 50 Minuten, sowas in den Dreh. Ähm, und dann gibt es immer, ähm, gibt es irgendwie, Input, ähm, meistens gibt es ja auch ein Jahresthema. Dieses Jahr war das Was kommt danach, da redet ja Philipp auch was in dem nächsten Talk darüber. Ähm, und dann geht es so ein bisschen ähm, einfach erstmal kennenlernen. Dann gibt es Freitagabend immer Pizza, das ist ein bisschen Tradition. Ähm, und dann Brainstorming und äh, das Motto, das generelle Motto ist ja auch mit Code die Welt verbessern. Ähm, und deshalb ähm, ist es auch immer total wichtig, dass es irgendwie Themenräume gibt, wo man sich damit auseinandersetzt, wie genau man damit die Welt verbessern kann. Also gibt es zum Beispiel immer einen Themenraum, der weiß ich nicht, sich auf die Umwelt spezialisiert oder sowas. Und dort werden dann erstmal ganz locker Ideen gefunden. Und dann den Samstag über geht es los, mit dem Programmieren. Ähm, wo man aber auch zwischendurch selber so kleine Inputs geben kann. Und ich finde, das war immer total schön, dass man sich fühlt sich so gehört. Es ist nicht so ein Standard-Hackathon, wo man so das Gefühl hat, man muss was rauspumpen. Ähm, es ist einfach eine sehr sehr angenehme Atmosphäre. Und dann ähm, Sonntag werden oft dann, äh, wenn es Corona zulässt, äh, die Eltern eingeladen zu einer Präsentation. Äh, genau, die wird dann auch immer gelivestreamt. Und es ist einfach alles in einem so sehr schön vollgepacktes Wochenende mit äh, meistens relativ wenig Schlaf und meistens relativ viel Mathe. Ähm, genau, aber nee, nochmal so es gibt den offiziellen Teil und es gibt dann natürlich auch, wie dann das Event selber aussieht. Und das ist immer, immer sehr schön. Und äh, wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr wieder vermehrt in Präsenz stattfinden kann. Ja. Das, ja, du hast gerade schon erwähnt, du kennst ja zwei Rollen, ne, wo wir sagen, da gibt es die Orga-Teams und äh, es gibt die TeilnehmerInnen, die dann sozusagen zu den Events kommen. Und dann gibt es natürlich die MentorInnen. Also, das ist äh, sozusagen, kann man sagen, unser größtes Asset oder so, weil. Da sind auch viele Leute, die im CCC aktiv sind oder in einem RFA oder auch irgendwie von einer anderen Ecke kommen, weil äh, Jugendhakt besteht aus sehr viel freiwilliger Arbeit, äh, denn wenn dann nicht einmal sozusagen das Event oder das Lab sozusagen organisiert ist, sprich, da gibt es einen Raum, da findet was statt, es gibt ein Programm und dann kommen die Jugendlichen, dann brauchst ganz viele Menschen, die diese Jugendlichen begleiten mit ihren Projekten und mit Antworten und mit äh, ja vielleicht auch eher den richtigen Fragen. Ne? Liv, du bist ja jetzt so ein bisschen von der Teilnehmerin auch, äh, hast du jetzt schon Mentoren? Nee, ne? Nicht so richtig. Nee, aber und Jannik du, wie war das bei dir? Ich war schon äh, Mentor in Berlin. Genau. Das heißt, du hast alle Hüte bereits jetzt aufgehabt, oder? Ja. Kannst schon. ja vielleicht noch mal kurz sagen, wie das äh, abläuft. Die Mentiarbeit, ja. Ähm, also Die Mentiarbeit ist halt sehr, dass man, man guckt halt immer, was brauchen die Teilnehmenden, wo brauchen sie Unterstützung, sowohl irgendwie im wie organisiert sich die Gruppe, wie arbeiten sie zusammen, wie ähm, und auch beim Brainstorming irgendwie unterstützen, dass äh, die Ideenfindung äh, funktioniert, dass es allen gut geht und so, aber halt auch irgendwie dann, wenn es technisch wird, kann man da auch ein bisschen helfen. Ganz wichtig ist dabei immer, dass ähm, die Tastatur ist Lava, das heißt, als äh, Mentor geht man nicht an die Tastatur, sondern man erklärt den Teilnehmenden, wie es geht oder noch besser, wie sie selber herausfinden, wie es geht sodass es dann nicht so ist, dass man nur bei dem Jung Hack event was gelernt hat oder da was umsetzen kann, sondern dann auch zu Hause an dem Projekt oder an anderen Projekten weiterarbeiten kann. Genau, ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist auch noch, dass ähm, man als Person, die so in dieser Mentorrolle steckt, gar nicht programmieren muss. Also oder als programmieren können muss, sondern ehrlich gesagt, die Gruppen, in denen ich meistens war, was eher so, dass wir Leute brauchen, die gesagt haben, steht doch mal auf, geht mal raus, ich spreche mal mit anderen Leuten, macht doch mal eine Pause. Ähm, oder Design das ist auch mal total hilfreich. Also ich glaube, falls Leute gerade zuhören, die so denken, hm, das ist eigentlich schon ein cooles Programm, das würde ich gerne unterstützen, schon können die meisten programmieren. Ähm, aber falls jemand so denkt, irgendwie ist nicht so, nicht so das, was ich da machen will, ähm, es werden, glaube ich, also es gibt die komplette Bandbreite von Leuten, die gesucht werden, das finde ich auch eigentlich auch so schön, dass es, man findet immer mal Leute, die irgendwie gar nicht programmieren können. Dann kann man denen ein bisschen was so auch als teilnehmende Person erklären. Um, und dann gibt es natürlich auch irgendwie Leute, die seit weiß ich nicht, 30 Jahren ihre eigene IT-Firma haben. Aber ich finde, das ist immer so total schön, dass äh, genauso wie so das TeilnehmerInnenfeld sehr divers ist, ist auch so, dass Mentor*Innenfeld sehr divers. Ja. Genau, ne? ich glaube, was bestimmt für äh also junge Leute wichtig ist oder Leute, die sich überlegen, mal teilzunehmen, ist auch als Teilnehmer braucht man keine großen Vorkenntnisse. Also es ist einfach wichtig, dass man Interesse hat und Lust hat, was zu lernen, Lust hat, mit anderen Leuten gemeinsam was äh, zu erarbeiten. Aber es ist nicht wichtig, dass man jetzt schon äh, das große Open Source Projekt macht oder irgendwelche anderen Sachen, schon Informatikunterricht hatte oder so. Es ist einfach nur wichtig, dass man motiviert ist und dann kann man da gut mitmachen. Und es ist auch so, dass es äh, das ist meistens nichts oder nur sehr wenig kostet und deswegen ist eigentlich die Einstiegshürde relativ niedrig und man freut sich immer über neue Leute, hm. sowohl als Teilnehmer als auch als Mentor. Ja. Wir können also zusammenfassen, ich blende jetzt einfach mal schamlos unsere Internetadresse ein, Jugendhakt richtet sich an Jugendliche von 12 bis 18, das heißt, wenn ihr in dem Alter seid, könnt ihr gerne vorbeikommen. Die Events für nächstes Jahr sind stehen noch nicht fest, aber das kommt dann nach und nach auf der Webseite und äh, Social Media, liest das. die Labs, da können wir auch noch gleich mehr zu sagen, machen eigentlich dauerhaft Programm, so aber halt auch nur in einigen Orten. Ähm, wenn ihr Eltern seid oder LehrerInnen oder irgendwie sowas, dann sagt es den jungen Leuten in eurem Umfeld. Wenn ihr Bock habt, Mentoring zu machen, dann seid ihr sehr willkommen. Wenn ihr, da greife ich jetzt auch vor, Bock habt, ein Lab in eurer eigenen Stadt zu eröffnen, dann finden wir das auch interessant. Wenn ihr sozusagen das nur gut findet, aber nichts, keine Zeit oder keine Skills habt, dann freuen wir uns selber spenden. Denn wir sind, äh, wie das so ist bei, äh, bei, NGOs und sozusagen den guten Dingen im Leben, äh, nicht von irgendwem durchgängig finanziert, sondern suchen uns äh, Jahr für Jahr Finanzierung, Förderung, äh, Sponsorings zusammen und äh, leben also auch davon, dass wir Spenden bekommen. Das ist so ein bisschen die vielen Arten, wie Jugend sagt. Ähm, ja, bei euch irgendwie angedockt werden könnte, ihr Hause. Ja, und ich glaube, 2021 war auch für jeden Tag wieder so ein ganz, wahrscheinlich nicht für alle, irgendwie so ein ganz ganz anderes Jahr, wie man es eigentlich vorgestellt hat. Also ich glaube, nach 2020, wo dann alles online war, dachten wir dann so, ach ja, jetzt geht es wieder los mit den vor -Ort events Und ich glaube, es war auch allgemein bekannt, dass irgendwie die Stimmung ein bisschen verlassen hat. Irgendwie hatte dann doch nicht mehr alle wusste, irgendwie nur vom Computer zu hocken, weil man ja vor allem auch mit Online-Unterricht irgendwie die ganze Zeit gemacht hat. Also ich glaube, es war ein bisschen Enttäuschung dabei, ähm, aber es sind ja trotzdem viele Dinge passiert. Ähm, also eigentlich haben ihr, vor allem das Berliner Team, aber auch die einzelnen Städteorger ähm, das total gut geschafft, dass ja trotzdem irgendwie mit diesem Tech-Spirit zu spielen. Das fand ich, das war sehr schön, das ist nicht untergegangen. Ähm, ist vielleicht manchmal... Wäre es schöner gewesen, wenn alles vor Ort gewesen wäre. Aber zum Glück hatten wir ja trotzdem drei Vor-Ort-Events. Genau, vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen ähm, darüber reden, was für so dieses Jahr so passiert ist. Und danach nur so einen Aufstieg auf, auf, auf das nächste Jahr geben. Ähm, was wir da so erwarten. Wahrscheinlich erwarten wir wieder Vor-Ort-Events. Und dann sitzen wir hier in einem Jahr wieder und sagen, oh, 2022 war so ein enttäuschendes Jahr. Ähm, aber wir müssen ja nicht immer so beschwören. Ähm, genau, es gab ja auch drei Events in der Alpaka-World, darunter war ja auch Frankfurt. Janik, kannst du dazu mal was erklären, was die was die Alpaka-World ist und wie man da in Hackathon machen kann? Ja, kann ich gerne machen. Also ähm, die Alpaka-World ist ein Work-Adventure genauso wie die RC3-World, ähm, aber halt nur für jugendhack events oder für einfach auch sich mit Leuten von Jugendhack treffen. Ähm, die läuft beim äh, Verstehbahnhof und... Ähm, Genau, dann haben wir immer die einzelnen Events eine eigene Karte entwickelt extra für das Event, wo dann das ganze Event auch stattgefunden hat. Dann gab es halt oft irgendwie eine Bühne, wo dann so die gemeinsamen Dinge gemacht werden. Dann gab es, also in Frankfurt war es jetzt so, dass wir so verschiedene Inseln hatten, wo man dann in die Gruppenarbeit gehen konnte. Ich glaube, Köln hatte einen Raumschiff, wo es verschiedene Räume gab, und man in die Gruppenarbeit gehen können, konnte und so. so. dass dann sozusagen das, äh, der so einen Ort erschaffen wurde, an dem alle gemeinsam arbeiten können und man auch sieht, wer jetzt gerade wo ist, wer mit dem was bespricht. Das hat, glaube ich, eigentlich ziemlich gut funktioniert. Die meisten Teilnehmenden hatten auch keinen größeren technischen Probleme, wenn schon die MentorInnen und ähm, das war, glaube ich, eigentlich relativ erfolgreich. Und das war natürlich auch inspiriert vom äh, letzten rc 3 wo es ja auch diese work aventure gab. Total. Also ich, das ist auch noch eine Sache, da kann ich gleich mal Werbung machen um, um, um 13 Uhr, Quatsch, um 15 Uhr. Ähm, Mache ich ja gleich weiter mit dem nächsten Talk, da ist Sandra dabei, da geht es auch nochmal um die Alpaka-Welt. Das ist tatsächlich so, ähm, Liv, du hast gesagt, wir haben ja 2020 versucht, irgendwie die Events sind ausgefallen, Wir haben sie denn in irgendwelchen Jitsis und Big Blue Buttons gemacht und irgendwie waren am Ende irgendwie alle wirklich so ein bisschen, niemand hätte mehr Bock auf Videokonferenzen und dann war genau vor einem Jahr dieser Kongress für uns natürlich auch so ein Wow, das ist ja richtig spannend, so mit dieser Work-Adventure-Welt können wir das auch machen. Und denn, ähm, das hat dann auch mit dem Projekt zu tun, was ich dann gleich mit Sandra noch vorstelle. Dann hat vor allen Dingen Hallo, super äh, Orga und Mentor aus, aus Hamburg, der sich total reingefuchst hat in die Work-Adventure, äh, nicht nur Programmierung, sondern auch ins Pixeln, ähm, dann angefangen, da diese Welten zu bauen. Ne? Und dann, richtig schon gesagt, gehostet halt äh, bei, bei Daniel Dumfeldberg im Verstehbahnhof im Serverraum. Das heißt, sozusagen, verschiedene Leute aus der Community, aus der alpaka welt ne, könnte man so sagen, haben denn da zusammengearbeitet, haben gesagt, hier für 2021 wollen wir aber irgendwie Events und Workshops in irgendeinem besseren Raum stattfinden lassen. Das ist noch nicht so, also, das sehen wir alle, ne? In echt wäre geiler, aber es ist irgendwie eine schöne Möglichkeit. Und deshalb hatte ich auch den Eindruck, dass diese Online-Events, die, die ja stattgefunden haben dieses Jahr in Frankfurt, Köln und äh, in Hamburg, besser sind als reine Videocalls, weil man da immerhin so ein bisschen rumlaufen konnte und ein Gefühl dafür hatte, dass da andere Menschen sind. Und, äh, ja, ja, ich ja, ja. Sorry. ja, ich glaube, das Wichtige an jeden Tag ist ja auch wirklich immer so das Gefühl. Also ich glaube, Tag hat ja schon immer so ein besonderes Gefühl, wenn man da hingeht. Also ich finde, das ist auch ein bisschen schwierig, das jetzt so überzubringen, wenn man da vielleicht noch gar nicht da war. Ähm, aber es ist einfach immer eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und ich glaube, das hat auch einfach viel gefehlt. Und das fand ich vor allem dieses Jahr in Berlin und so bei dem allerersten jugendhack event wieder seitdem ja wirklich... Warte, Wir haben es bei der Moderation gesagt, wie viele Tage waren 500? Okay. Na, schon wieder vergessen. Ich weiß es auch nicht, mehr. aber wir, wir hatten es mal. <lacht> ähm, ich finde, das war total schön, einfach so alle wiederzusehen und ich finde, das war ähm, das war so was ganz ganz besonderes. Und ich glaube, die attacke World konnte schon ein bisschen mehr dran als nur Jitsi-Räume. Ähm, aber ich finde aber wirklich Berlin dieses Jahr so als allererstes Event wirklich total schön, dass ich ähm, TeilnehmerInnen wieder sehen konnten, MentorInnen. Ähm, genau, Und natürlich haben wir auch sehr auf die ganzen, jene Vorkehrungen geachtet, aber ich finde das war trotzdem ein sehr, sehr schönes Event. Also wir haben es geschafft, so drei Events im Oktober irgendwie so reinzudrehen. Äh, im Nachhinein ist es ja auch merkwürdig. Ich glaube, Sachen im Frühjahr, wo die Inzidenzen niedriger waren, haben dann nicht stattgefunden, aber dann im Herbst, kurz bevor es wirklich schlimm wurde, dann wieder doch. Also es ist ja auch, ähm, deshalb, deshalb spricht mich auch das, das Kongressmotto eigentlich auch immer sehr an, jetzt hier, wir sind ja hier nowhere, now here, also ähm, wir planen immer so viele Dinge und äh, wenn wir Pech haben, dann sind sie halt nowhere, weil es sind dann einfach dann auch einfach Sachen ausgefallen, wo dann klar war, das geht einfach nicht. Ne? Und äh, dann now here, nach dem Motto, ja okay, eigentlich wollten wir da sein, aber jetzt sind wir halt hier. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also das, das ähm, gerade das Berliner Event habe ich ja auch mit vorbereitet, Liv äh, und äh, ich haben es beide moderiert, hat uns eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Janik, ähm, ja, ich wollte dich nochmal fragen, wie äh, da, da waren wir eben, sind wir dann nur, haben wir das nur gestreift, du hast es ja in Frankfurt mit vorbereitet und wie, wie ist es denn so? Ihr habt, glaube ich, auch andere Events nur online gemacht, ne? Nicht nur Jugendhakt, oder? Oder war das auch so hybrid vor Ort oder also wie ist das sozusagen mit Events bei Corona machen? Also wir haben das jugendtag event ja komplett online gemacht, wobei wir als Orga vor Ort waren. Und ansonsten war das ja mein erstes Jugendtag, was ich mitorganisiert habe. Das heißt, ich habe nicht wirklich den Vergleich zu einem präsenz Wir haben jetzt nochmal so ein dezentrales Festival, so digital Welten festival Ist ein anderes Format, aber hat auch gewisse Ähnlichkeiten organisiert. Und äh, das war schon einfach was ganz anderes, weil man hat natürlich dann schon so ein bisschen mehr so das Feeling, wenn man vor Ort ist in einem Raum mit äh, allen Teilnehmenden und dann halt ähm, irgendwie hat man auch besser, man merkt, so, was die verschiedenen Leute machen. Das ist natürlich, wenn das so digital ist, immer ein bisschen äh, schwierig, aber wir hatten dann halt auch immer irgendwelche so, äh, Mentoren im äh, Treffen, wo man dann halt von, aus allen Gruppen doch noch was mitbekommen hat. Und war schon sehr cool zu sehen, dass dann in allen Gruppen was passiert ist und dass das eigentlich so gut funktioniert hat. Ich allem, hätte jetzt. Ich auch was... Sorry. würde <lacht> gerne reden. Ich würde denn, also ich, ich habe noch andere Ideen oder andere Sachen außer die Events, über die ich reden sollte. Aber wir können auch noch über die Events reden, wenn du noch mehr hast. Ich fand vor allem, dass dieses Jahr für mich so besonders war. Also, ich war in Berlin und in München dabei und ich fand, dass vor allem die Projekte sehr gut waren. Und ich habe das Gefühl, dass sich so ein bisschen das alles so aufgestaut hat. Und dann musste es jetzt alles mal raus. So die ganzen tollen Projektideen, die sich irgendwie über anderthalb Jahre angesammelt haben, wo vielleicht alle so dachten, so, hm, das ist jetzt ein bisschen schade, das jetzt bei so einem Online-Hackathon zu machen. Ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es sehr, sehr coole Projekte waren. Also es gibt natürlich immer coole Projekte, weil ich finde, zum Beispiel, was vor allem herausgestochen ist, dass in, ähm, in Berlin gab es eine Gruppe, die hat offenen Daten, die es als, ich glaube, das war als Bild, so ganz erinnere ich mich auch nicht mehr zu so Lärm. Und die haben die als Bild bekommen und haben dann die durchschnittliche Pixelfarbe berechnet, um daraus dann zu gucken, wie laut es ist. Also wirklich so der Innenbegriff des Hackens irgendwie. Das, fand ich, das war, das war sehr cool. Und da dachte ich so, ja, ich glaube, es ist auch die Zeit, dass es mal wieder vor Ort Events gibt. Und ich finde, das war, hat dieses Jahr so besonders gemacht, vor allem, dass es so coole Projekte gab. Und in München gab es auch einfach sehr viele coole Projekte. An lecker, kann ich nichts mehr sagen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass es auch so war. Ich glaube, das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass natürlich so Brainstorming, wenn man physisch beieinander sitzt, noch besser funktioniert, weil man sich viel mehr so schnell mal Ideen hin und her werfen kann, als wenn man, also wie empfangen hat man so Excalibus, da kann man auch cool irgendwie brainstormen. Aber es ist halt was ganz anderes, wenn man nebeneinander sitzt. Ja, stimmt. Total. Ähm, ich wollte auch hinweisen, weil ähm, Jugendhackt ist immer so ein bisschen lange synonym gewesen halt mit diesen Events, diesen Hackathons. Das ist jetzt auch so eine Sache, als das 2013 anfing, ähm, war das noch so, glaube ich, die, die Lösung für alles. Inzwischen ist es ja auch so ein Format, was, ja, was auch kritikwürdig ist, ne, wenn es sozusagen in der Industrie eingesetzt wird, oft auch schnell um... Äh, Ideen zu sammeln von irgendwelchen Leuten, die da im Wesentlichen an einem Wochenende dir umsonst Ideen liefern, die du als Firma dann äh, äh, verkaufen kannst später. Und dann machst du halt einen Preis äh, über 10.000 Dollar oder so und hast halt deutlich weniger bezahlt, als hättest du halt irgendwie eine Beratungsagentur oder eine IT-Agentur beauftragt, dir dein neues Ding auszudenken. Ne? Jugendhakt hat sich ja damals so dieses Format genommen, weil es total innen war, hat dann so ein bisschen die... Also es gibt keine Preisgelder, es gibt auch keine Preise mehr. Am Anfang gab es die noch, ähm, war, aber war dann irgendwie auch irgendwie die Idee, dass ist ja vielleicht ein bisschen doof, wenn irgendwie ein Projekt als geil ausgezeichnet wird und das andere nichts kriegt. Und ähm, ich finde das Format aber immer sehr gut, um sozusagen in einer kurzen Zeit mit Leuten, die man vielleicht kennt oder noch nicht kennt, irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Und wir machen das ja auch nicht irgendwie, das ist ja nicht kommerziell, das geht ja eher so ein bisschen, so die wahre Freundschaft war, nee, wie war das, der wahre Preis, der wahre Gewinn, der, der Schatz war die, die Sachen, die wir sozusagen unterwegs erlebt haben. Und ich glaube, so ist es auch bei, bei jedem Tag ne, auf diesen Hackathons. Genau, und jetzt, äh, das hast du ja da schon angedeutet, es sind ja nicht nur diese Hackathons, sondern es gibt jetzt ja auch die Labs. Und das ist ja auch was Großes, das dieses Jahr dazugekommen ist. Und ich weiß gar nicht, wie viele waren es? Für ihn, ich, oder so? Ja, ich habe sogar noch ein, eine Karte hier gefunden aus einem alten Talk, die ich nicht rausgelöscht habe. Deshalb kann ich die einfach mal einblenden. <lacht> Ähm, wir haben mit zwei angefangen von diesen Labs. Also die Idee war irgendwie, einmal im Jahr ist zu wenig. Es äh, wäre geil, wenn es Jugendhakt auch so ein bisschen an verschiedenen Orten dauerhaft gibt. Dauerhaft heißt jetzt nicht 24-7, sondern im Wesentlichen das, was machbar ist, so ungefähr alle zwei Wochen, manchmal auch jede Woche so eine Art Angebot zu machen, wie so eine Jugendarbeit, aber äh, halt mit Jugendhakt drin. Ne? Und dann haben wir vor zwei Jahren mit Heidelberg und Fürstenberg. nee Heidelberg, doch, Ne, Ulm und First Black, Entschuldigung, so viele sind es geworden. Angefangen, unsere Piloten haben wir die genannt, haben das Konzept ausprobiert und sind dann dieses Jahr nochmal gewachsen. Das heißt, da seht ihr so ein bisschen, es geht von Südwesten nach Nordosten, dafür gibt es einige Regionen, die noch leer sind, aber das sind die Labs. Und ja, da, da arbeiten wir auch mit ganz vielen tollen, tollen Leuten zusammen, die das jetzt vor Ort machen. Das heißt, die einfach dann auch ähm, ungefähr alle zwei Wochen einladen zu einem Workshop, zu einem offenen Hackabend wo man dann ähm, ja, an eigenen Projekten arbeiten kann oder halt ganz konkret mal was lernen kann, ob das jetzt 3D-Druck ist oder Python für EinsteigerInnen oder sowas. Ne? Und Genau, ich finde das schwierig jetzt immer, wir hatten uns das so aufgeteilt, wir erzählen, was war und dann erzählen wir demnächst, was ist, aber irgendwie gehört das ja zusammen. Das heißt, das soll auch nochmal nächstes Jahr ein bisschen wachsen. Da haben wir tatsächlich eine Förderung von der Deutschen Bahnstiftung und dann wollen wir nächstes Jahr noch mehr Labs haben und dann auch nochmal ein bisschen natürlich drauf gucken, dass die dass die Lehrstellen auf dem, auf dem Plan gefüllt werden. Uns ist natürlich klar, mit der Zielgruppe bringt es auch nichts, wenn du drei Orte weiter bist, weil eventuell kommst du gar nicht hin. Also eigentlich wäre es natürlich geil, überall Jugend zu haben. Das ist halt nicht so wie ein Event, wo man dann vielleicht auch mal von seinem Dorf aus nach Berlin oder Hamburg fährt, sondern das ist ja so eine Jugendarbeit, aber wir versuchen das einfach so ein bisschen zu streuen. Und es gibt ja auch, wir hatten auch im Vorgespräch darüber geredet, ganz viele andere tolle Geschichten. Das heißt, äh, Gruppen, die auch äh, tolle Sachen machen für Jugendliche, die auch irgendwie sich mit dem CCC auskennen. Äh, es muss ja nicht überall immer Jugendhack draufstehen. Ne? Also Chaos macht Schule, macht tolle Sachen, viele Erfas haben tolle Jugendarbeit, Junghacker Junghacker-Tag hier und da. Und, ähm, aber ich glaube, es kommt alles sozusagen von, vom selben Ort, nämlich dem, dem Wissen, dass es relativ wichtig ist, dass da immer nachwachsende Generationen da sind. Und ähm, der Eindruck bei mir, ich bin tatsächlich jetzt auch schon länger so als Besucher und Beobachter und manchmal auch Speaker beim Kongress, dass sich das schon ausgetauscht hat. Also die Leute, die ich da auf dem Kongress vor 15 Jahren gesehen habe, die das dann eröffnen. Inzwischen sind es jüngere und andere Leute. Und deshalb habe ich auch schon so den Eindruck, das gehört alles zu so einem Ökosystem dazu, dass man denn neue, nachwachsende, spannende Menschen da hat. Das hat mich also auch sehr gefreut, zum Beispiel, dass Lilith von Zerforschung das eröffnet hat hier. Ja, genau. ich Was? Bitte. Ich glaube, für mich und Janik war das ja auch aufregend, weil wir sind beide so aus Tag halt drauf gewachsen. Ähm, also, es ist ja immer, man darf nach 18 mitmachen und dann waren wir beide dieses Jahr irgendwie zu alt und dann war Corona und das war irgendwie. Ähm, und ich glaube, da haben wir uns viel so gefragt, so, hm, und jetzt? Yes? So, <lacht> und das, war wirklich ja für uns wirklich, was sind wir? damit sie viel Zeit investiert haben und irgendwie mal gerne hingefahren sind. Ich glaube, als ich das erste Mal dabei war, ist mir irgendwie gefallen, dass ich mich direkt zwei Wochen später, war das nächste Event, und da hatte ich natürlich eigentlich schon die Anmeldefrist verpasst. Und dann habe ich irgendwie noch ein E-Mail geschrieben, ob ich nicht doch noch bitte kommen darf ja. Und ich glaube, das war für uns schon wieder das total wichtiges. Und dann haben sie uns irgendwie gefragt, so ja, und jetzt? Was kommt danach? Und ich glaube, das war der was wo wir reden wollten, so wie kann man... Gesundheit halt noch mitgestalten. Einerseits als teilnehmende Person. Aber was kann ich auch machen, wenn ich zu alt bin? Ähm, und ich glaube, es gibt zwar für so TeilnehmerInnen ein zu alt, aber es gibt ja kein zu alt für diesen text Also da kann man ja immer drin sein. Ähm, genau, und da hatten wir ja zum Beispiel dieses Jahr ein Netzwerktreffen, wo dann ja auch noch mal alles verbunden wurde. Wo die Labs waren, ähm, wo die event waren, wo ihr als Berliner Team wart. Und wo wir ja dieses Mal ja auch zum ersten Mal MentorInnen eingeladen wurden. Wo wir ja einfach so ein bisschen darüber geredet haben, was ist Jugendtags, wie soll das nächstes Jahr aussehen, wie lief dieses Jahr, was ist geplant für nächstes Jahr. Und ich finde das war total schön, dass man mal so ein bisschen so hinter die Polizen gucken konnte und auch das irgendwie mitmachen kann. Also dass man so diese natürliche Progression zu Mentoren irgendwie so gut mitmachen kann. Genau. Ja. Ich finde, das war sehr gut, dass das gab. Ja, hey, aber das ist ja generell auch der Hinweis, so dass man als äh, ehemaliger Teilnehmer, ehemalige Teilnehmerin sehr gut einfach äh, Mentorin oder äh, Mentor werden kann. Und äh, dass man dann ja immer noch auf die Events fahren kann, mit den gleichen Leuten seine Zeit verbringen kann und an Projekten, äh, Projekte unterstützen kann. Aber man ist halt jetzt nicht mehr Teilnehmer, sondern Mentor oder Mentorin. Genau, also ich, ich kann noch mal kurz erklären, dieses das nennen wir halt Netzwerktreffen und im Netzwerk ist sozusagen in unserer internen Orgasprache so ein bisschen diese ganzen äh, Städte-Orgas oder so. Ne? Vorher war es halt Berlin und diverse Städte und jetzt sind noch die Labs dazu dazugekommen. Ähm, und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass sozusagen wirklich alle, die dann irgendwo jungen machen, ist einfach nochmal durch diese Labs nochmal deutlich mehr Leute sozusagen geworden, die dahinter stecken, sich an drei Tagen zusammentreffen und dann haben wir dieses Jahr gesagt, weil es auch so in, in viele Sachen reingreift. Ne? Also wir haben ja erlebt, diese Community Talks, die ist ja auch eine Sache, gewesen, ist eine Idee gewesen, was kann man sozusagen digital machen in der Pandemie. Da haben das dann mehr sicher. Leute Rollen übernommen. Du hast ja auch schon diverse Male moderiert. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach für uns so der, der nächste Schritt, dass man dann auch ähm, alle die da irgendwie Bock drauf haben, auch einbinden kann. Also niemand muss irgendwie alles machen, aber äh, dass weniger so top-down wird, nach Motto, wir haben euch hier was vorbereitet und Deal gesetzt, sondern ähm, das ist tatsächlich gerade unser großer Wunsch, da mehr, mehr Möglichkeiten zu schaffen. Und äh, ähm, eigentlich will ich das mit dem Jugendbeirat an dieser Stelle gleich einbinden. Also ein Wunsch, der uns lange schon umtreibt und ähm, der denn nächstes Jahr auch wirklich passieren soll. Dass wir so eine Art Jugendparat haben, wo es dann auch irgendwie ein richtiges Gremium gibt, also ein, eine Gruppe von, von jungen Leuten, die den Bock haben, äh, auch mitzugestalten, wohin sich Jugend bewegt, welche Themen sind. Das sind, auf die wir gehen. Dieses Format, weiß ich nicht, wir drehen ja immer so ein bisschen daran, alles ist eigentlich äh, ein Vorschlag, äh, das kann sich ja auch verändern, ne? kann man ja auch irgendwie sagen. Vielleicht ist ja irgendwie die eine Sache, die man immer gemacht hat, gar nicht mehr die beste. Die Leute entwickeln sich weiter, die Technik entwickelt sich weiter. Und ähm, manchmal, glaube ich, wenn man so, ich, ich sehe sie Jugendhakt für mich, das ist so eine Büroarbeit. Äh, also es ist auch total also mein Herzensprojekt, aber es ist halt auch irgendwie mein Job. Und da kommt man manchmal dazu, dass man denkt, ja, copy and paste vom letzten Jahr, wir machen das jetzt einfach wieder so. Und diese Chance, irgendwie daneben zu stehen und zu sagen, ja, es könnte doch auch so gehen. Das klappt nicht immer. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, da denn eine, eine größere Agency auch weiteren Leuten zu geben. Habt ihr damit Erfahrung mit solchen Gremien oder wie, wie, wie seht ihr das? Also, Erfahrung habe ich nicht. Ich weiß, dass wir bei Noteforum das auch schon länger anstreben, sowohl einmal für das gesamte Noteforum in den Beirat, aber auch eigentlich ähm, so ein langfristiges Ziel für digital Welten. Jugendbeirat aufzumachen, aber Erfahrungen haben wir da auch noch nicht. Also, ich habe keine Erfahrung so im Bereich ähm, Informatik. Ähm, ich war mal ähm, hier im Bundesland im, äh, Landesschüler im Rat. Und das war ja so eine ganz ähnliche Idee. Also, ehrlich gesagt, hatten wir ja auch weniger Macht, als man so denkt, und waren auch eher ein beratendes Gremium. Ähm, aber ich fand das doch eigentlich total gut. Also, ähm, vor allem, wenn man sich einmal mal mit den Sachen auseinandersetzt. Ähm, wo man sonst ja immer nur so denkt, die sind halt so ähm, und äh, ich verstehe es total, was du meinst, dass für dich ist es ein Job, ähm, aber ich glaube so, wenn man mit ein bisschen Abstand draufkommt, was ja oft so dann neue TeilnehmerInnen sind, ähm, ich glaube, da kann man wirklich neue gute Ideen reinbringen und ich glaube, die kommen dann ja auch immer so zwischendurch mal auf. Ähm, also ich weiß noch immer noch auf Events, ich und Janik sagen die zusammen und meinte, hm, eigentlich wäre es schön, wenn wir mehr mit Kunst machen würden oder sowas. Und ähm, das war dann ja bei München, war dann ja auch ein großes Thema Kunst. Ähm, also ich glaube, dass es eine total gute Möglichkeit sein kann, ähm, für so viele Leute sich da zu engagieren. Und es gibt ja trotzdem andere Wege, auch noch sich bei Juni zu engagieren. Also man kann jetzt beispielsweise ich, ähm, so einen Community-Talk moderieren und da muss man, ehrlich gesagt, auch gar nichts können. Ich war hellisch aufgeregt, da vorher. Ich habe Track interviewt <lacht> und dachte irgendwie, ich muss umkippen, weil ich so aufgeregt war. Ähm, also es hat mir total viel Spaß gemacht ich glaube, das ist ja auch total, total toll, dass das so viele machen können. Oder zum Beispiel gibt es auch Jonas, das ist auch ein Teilnehmer aus unserer Community, der hat in ähm, seinem Jugendmagazin, das heißt Around Rosenheim, ähm, hat der über das Münchner Event geschrieben. Genau, das kann man auch online einfach nochmal googeln. Das ist äh, genau die URL. Ähm, da hat er also ein bisschen beschrieben, wie das äh, Münchner Jugendhack Event war. Und sowas ist natürlich auch eine total gute Möglichkeit, wenn man denkt, ich möchte den Tag ein bisschen berühmter machen. Vielleicht gibt es ja sowas wie Schulzeitungen oder lokale Medien. Ähm, genau, ich finde das wieder auch total schöne Wege, sich da irgendwie zu engagieren. Wenn man vielleicht nicht denke ich will mich sofort in so einen Call setzen. Und genau. um was natürlich äh, auch geht, ist, dass man irgendwie als die in der OKFN oder so äh, mitarbeitet an Jugendtag selber äh, Orga-Team oder einfach so machen will ich einfach den lokalen Verein anschreiben, ob man da mal mitarbeiten kann und dann irgendwie einen Monat später da arbeiten, das äh, funktioniert. Gut, dass du das nochmal sagst mit den Buftis. Genau, also wir, wir sind da eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst und ähm, Benjamin ist unser aktueller Bufti, der uns, ja, mit dem wir viel Freude haben im Team und ähm, auch der wird ja dann zum also August, September ist da glaube ich immer der Wechsel, ne? wenn auch schon ja. da aufhören, so schnell vergeht die Zeit und ähm, na klar, das ist ein super Tipp, dass du das noch sagst, das ist eine super Möglichkeit, da auch reinzugucken und ähm, gerade, also in Berlin haben wir auch immer mal wieder irgendwelche studentischen äh, Stellen für irgendwelche Sachen, aber wie alles hängt das so von, von Finanzierung und Weiterentwicklung natürlich ab, aber prinzipiell keine Sachen. Ich wollte euch fragen. Und man kann natürlich nach ähm, Jugendtag auch in irgendwie eigene Gruppen gründen oder irgendwelche Gruppen gehen, es gibt ja irgendwie äh, Chaos jetzt, was so ein bisschen so eine Organisation ist oder Zerforschung, was äh, auch jetzt dieses Jahr ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und äh, auch so zumindest zu so Teilen aus Jungen hervorgegangen ist. Ich glaube, das Beste ist immer, wenn man irgendwo arbeitet oder irgendwas organisiert, was dann eigentlich als als äh, Ziel am Ende nur hat, dass es nicht mehr nötig wird. Ne? Also Jugendhakt ist ja so eine Sache, die arbeitet ja nicht darauf hin, dass irgendwie die ganze Welt irgendwann Jugendhakt ist, sondern dass es irgendwie so viele Leute gibt, die, weiß ich nicht, das Gefühl haben, sie können irgendwie ihre Welt und natürlich auch ihre Technik, technische Umgebung selbst gestalten, tun das aber auch mit einem gesellschaftlichen Blick, nicht egoistisch, sondern sozusagen, dass es besser wird und das greifen wir auch immer wieder auf bei uns und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Und ähm, da, da kann ich auch gleich... Äh, Hält mir gleich noch mehr Sachen zu den Sachen sagen, die wir jetzt eigentlich alles für nächstes Jahr vorhaben. Ähm, ich würde kurz fragen: Wir haben schon mal eine Frage hier. Ah, wir haben sogar zwei Fragen. Sollen wir die jetzt rannehmen oder am Ende? Ja, jemand schreibt Danke. mir hier. Okay. Ja, mein Bart ist an meinem Mikro. Sorry für die, ähm, die Info. Ich habe meinen mein, mein schnurlosen, mein, meine. Kopf, meine Funkkopfhörer leider bei meinen Eltern vergessen ne Nee, lass mal hier eine Frage machen. Warte, ich versuche sie mal eben einzublenden. Und dann. Ähm, tada! Sorry, Janik, das hängt gleich wieder aus dem Gesicht raus. Wie kann Jugendhack die Schule auf dem langen Weg zur Digitalisierung besser begleiten? Gibt es Anknüpfungspunkte, um den Schulalltag zu verbessern? Mit Projekten, die ihr entwickelt. Ähm. Ja und nein. Also ich, ich sage mal das, was was mir dazu gerade einfällt, die Jugendlichen, die Projekte entwickeln, weil ja der Auftrag ist ja mit Kurt die Welt verbessern. Welt heißt ja nicht immer die ganze Erde, sondern auch manchmal so ein bisschen die eigene Welt. Und sehr viele Sachen gehen einfach auch im Bereich Schule. Das heißt, es wurden Projekte entwickelt, weiß nicht, immer wenn Verstrittungsstunde ist, dann fahren wir alle zur Schule und sehen dann da den Ausdruck, dass es ausfällt, warum hat das nicht vorher geklappt, da haben, haben, haben Jugendliche ein Tool dafür entwickelt und so andere Geschichten, um äh, die Klassen, die Arbeit in der Klasse zu verbessern oder jetzt gerade in der Pandemie Videokonferenzen zu beeinflussen, also das passiert schon, aber das sind natürlich Prototypen, die oft auch einfach dann in dem Status bleiben. Wir haben natürlich dann irgendwie... Hatten, ja, was hattet ihr Jan? Ja, wir hatten äh, noch ein es gab noch sehr viele coole Projekte dieses Jahr, weil halt online äh, sehr viel in die Richtung bei uns gearbeitet wurde. Dann haben Leute ganze virtuelle Klassenräume und Schulen gebaut, in indem man dann halt so wie das Event stattgefunden hatte, auch Unterricht hätte machen können. Und ich glaube, das ist eigentlich äh, das ist sehr cool gewesen, es ist natürlich immer schwerer, so eine Schule einzuführen. Aber das war sehr weit und hätte eigentlich schon eingesetzt werden können. Ja, ich glaube, eine wichtige Sache dabei ist ja immer, das sind ja immer die Teilnehmenden, die selber die Projekte bestimmen. Und die Idee ist ja nicht, wie bei so typischen Industrie-Hackathons, so, es gibt eine Aufgabe und jetzt macht mal alle, sondern es ist ja programmiert so, dass es euch Spaß macht. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, das kann die Schulen unterstützen, weil das ist gar nicht die Aufgabe von jedem Tag, glaube ich. Also es ist natürlich schön, wenn was dabei rauskommt, das in, in die Richtung gehen kann, aber ich glaube, das ist... Hm, nicht der Sinn vielleicht, also oder nicht der Sinn, das ist blöd, ähm, aber nicht die primäre Intention dahinter. Ähm, und ich glaube, diesen Text kann insofern helfen, als dass sozusagen ähm, SchülerInnen dort mitmachen und dann irgendwie angeregt werden, um bestimmte Themen nachzudenken und die dann wieder in die Schule zurücktragen Und das war zum Beispiel bei mir auch so. Also ich habe äh, im letzten Kongress ich einen Talk über ähm, die DSGVO gehalten, wie das bei mir in der Schule war. Und ähm, da wäre ich ehrlich gesagt, ohne Jugendhack auch nicht so wirklich drauf gekommen. Also ich glaube, es ist eher, dass Jugendhilfe nicht so ein Austauschpunkt ist. Aber ich glaube, dass Jugendhilfe nicht für Schulen so, so die direkt beeinflussen kann. Da gibt es dann ja wirklich eher so Programme wie Kauf nach Schule, die dann ja wirklich mit Schulen zusammenarbeiten können. Aber ich glaube, JugendHacks Funktion ist eher ähm, SchülerInnen, nennt man mal auszubilden sozusagen und dann wieder zurückzuschicken. Und ich finde, das ist eigentlich auch ganz schön, weil das ist, so ein, also es ist nicht so ein Top-Down, die Schule erklärt jetzt mal, sondern es ist irgendwie, SchülerInnen ziehen auf ihren Lehrer zu, zu und sagen, ich habe hier was gelernt oder ich habe hier ein Programm geschrieben oder ich weiß jetzt, wie wir das hier mit der Datenverarbeitung besser machen können. Und ich glaube, dass es so ein sehr viel organischer Prozess irgendwie sein kann. Und ich glaube, aus der Perspektive kann es das verbessern. Also wir bekommen auf jeden Fall auch immer wieder so Anfragen. Ach, das ist ja total toll. Könnt ihr das mal bei uns in der Schule machen? Und dann verweisen wir natürlich, wie du schon gesagt hast, auf Chaos macht Schule und andere. Weil das ist halt so mit der Bildungsarbeit. Da gibt es halt die schulische und die außerschulische. Und wir sind dann sozusagen auf der, auf der Seite der außerschulischen Bildungsarbeit. Und ähm, Jugendtag jedenfalls die Events. Und dann natürlich auch die Labs sind ja auch ganz bewusst irgendwie so ein Raum, wo man nicht mit Lehrerinnen und Lehrern da ist. Ne? Also wir, wir werfen ja sozusagen auch die Eltern raus und auch ähm, wenn da irgendwelche, da sind ja, kommen ja auch so viele Erwachsene, die das unterstützen wollen, die sind ja vielleicht auch, arbeiten ja vielleicht auch in der Schule. Aber es ist ja vielleicht auch immer ganz schön, ähm, wenn man schon Montag bis Freitag in der Schule ist, dann an dem Wochenende ähm, nicht diese Situation zu haben. Und wir hoffen auch sehr, das hat hattet ihr eben erzählt, mit den ganzen Sachen wie die MentorInnen arbeiten, dass es sich nicht so anfühlt, als wäre wäre man in so einer Schulsituation da hat man irgendwie so eine Art Lehrkraft, die sagt, ihr macht das mal so, sondern es ist auch so ein bisschen unser Versuch zu zu zeigen, wie auch so ein, so ein Lernen miteinander auch vielleicht anders noch funktionieren kann. Aber klar, das Schlaue ist natürlich, genau wie du sagst, die, die tollen Ideen entwickeln, den Frust irgendwie vielleicht auch verarbeiten und das dann wieder in die Schule reintragen. Genau. Aber wir sind ja auch immer zu irgendwelchen Ideen offen. Das heißt, man kann natürlich auch mal irgendwas veranstalten, was dann ganz klar ist, wie kann dann sozusagen aus dem Bereich was verbessert werden, was Konkretes, was in der Schule dann auch benutzt werden kann. Also wenn bei Jugendtag was rauskommt, das dann weiterentwickelt wird und produktiv auch benutzt wird, ist ja auch überhaupt nicht schlimm, sondern ist sogar auch schön. Das ist zwar nicht der die die Zielsetzung, aber wenn es passiert, why not. Ne? Ja, wollen wir gleich noch die andere Frage beantworten oder wollen wir dann? Ich, ich würde sagen, wir machen eben die zweite Frage und dann reden wir noch ein bisschen über das, was demnächst bei Jugendhakt kommt. Dann ist die Frage, ist Jugendhakt eigentlich ein Jugendverband oder soll es mal einer werden? Ich muss dazu sagen, ich musste gerade kurz nachgucken, was die offizielle Definition eines Jugendverbandes ist. Ähm, es ist keiner, es ist wie gesagt ein Projekt, was gemeinschaftlich von äh, zwei Vereinen getragen wird und dann mit vielen anderen Vereinen und Organisationen vor Ort umgesetzt wird. Von denen sind auch einige sozusagen ähm, Jugendträger der Jugendhilfe und solche Geschichten. Also da gibt es schon auch mal Überknüp äh, Verknüpfung mit so dieser klassischen Jugendarbeit. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen... Wir machen jetzt mal dieses mit dem Jugendbeirat und den schauen wir auch mal, wie sich das entwickelt. Also, das ist ja vielleicht der erste Schritt, einen Beirat zu haben. Und der kann ja auch irgendwie beschließen, irgendwie, eigentlich müsste es Jugendhack die, die, Organisation geben und Jugendhack den Jugendverband oder wie auch immer. Ich kann es nicht genau sagen. Ich finde die Idee aber gar nicht so uninteressant. Also, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Das ist halt so Pfadfinder und die ganzen Jugendorganisationen der Parteien und sowas. Also, das, die Ebene. Es klingt so ein bisschen auch nach deutschem Vereinskram, <lacht> aber an dem hängen wir ja sowieso drin. Also, ähm, ähm, wer weiß, wie Jugendhakt in fünf oder zehn Jahren aussieht. Vielleicht ist es denn ja auch eher genau sowas. was. Aber wir werden auf jeden Fall irgendwie unabhängig bleiben. Das ist keine, keine, keine kommerzielle Sache, so oder so. <lacht> Ja, da habe ich auch ein bisschen, also es ist leider noch mal ein bisschen Rüstblick, es tut mir leid, dass ich immer, immer noch mal rede. Ähm, aber über die Anfänge von diesem Tag und warum das überhaupt alles entstanden ist, habe ich auch mich ein bisschen informiert und ein bisschen gelernt dieses Jahr. Ähm, weil, worüber du ja gerade äh, danach noch mit Sandra redest, über ja das Filmprojekt. Ähm, da ähm, Maria und Daniel interviewt, die ja Young Tech, ähm, sich ausgedacht haben und das erste organisiert haben. und ähm, das fand ich total spannend. Ich habe mich vorher dann mal ein bisschen durch die Archive gewühlt, so was überhaupt so die erste Intention dahinter war und wie das entstanden ist. Und das fand ich super spannend. Und ich glaube, da redest du ja vielleicht dann auch noch gleich zusammen oder du hast ja gar nicht so viel äh, vorweggreifen. Aber ich fand das ist total total spannend. Das ist ja von, ähm, glaube ich, einer britischen Jugendorganisation oder sowas. Ähm, dann entstanden ist die das. Und dann wurde das so nach Deutschland geportet und das sind ganz viele Sachen, die äh, wir jetzt hier so merken, äh, dass sie die da ja alle schon hatten. Also wir merken jetzt ja zum Beispiel, dass der ein total guter Raum für äh, queere Jugendliche ist und dass es irgendwie dafür eine sehr gute Atmosphäre ist. Und äh, die gleiche Erfahrung hatten die irgendwie schon 10, 15 Jahre vorher. natürlich ähm, finde total, total spannend und total schön irgendwie. Also mich hat das total interessiert mal zu sehen, wo jeden herkommt und so dieses Ganze so unabhängig sein und dass es für Jugendliche ist und nie so in Richtung Industrie gehen soll. Und diese ganze Grundidee dahinter, genau, das redest du hier bestimmt gleich noch drüber. Ja, das ist die perfekte sozusagen Werbung gleich für in einer Viertelstunde, wow, wie die Zeit vergeht. Das ist nämlich, glaube ich, genau auch der Einstieg in, in das Gespräch, was ich dann gleich mit Sandra haben werde. Also wenn ihr möchtet, bleibt dran oder wenn ihr nicht live dabei seid, schaut euch dann auch die andere Aufzeichnung an. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hattest, da würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir eine wichtige Sache haben, unseren Code of Conduct äh, und den wir auch dieses Jahr überarbeitet haben. Ähm, das ist der Kurzlink. Ähm, Code of Conduct, das heißt so Verhaltenskodex, Verhaltensregeln, das ist ja so ein bisschen, ne, wie, wie geht man miteinander um? Das kann man ja manchmal so im Nerd-Kontext äh, ultra kurz zusammenfassen mit "Be excellent to each other. Das ist aber natürlich auch irgendwie zu kurz, weil es nicht beinhaltet, sozusagen, was denn eigentlich passiert, wenn jemand nicht exzellent ist und exzellent nicht im Sinne von besonders gut sein, sondern ein, ein guter Mensch zu sein. Und wir haben dann tatsächlich dieses Jahr dann auch den Prozess gehabt, diesen Code of Conduct zu überarbeiten, weil der, weil der von Herzen kam, aber auch lange nicht angefasst wurde. Und dann haben wir dann genau, wie wir das eben schon erzählt haben, mit verschiedensten Leuten in diesem Jugendhack-Netzwerk daran gearbeitet, was wollen wir denn eigentlich Wofür soll Jugendhakt stehen? Das können alle erwarten, die zu uns kommen. Aber was erwarten wir? Wir wir, wir also alle gegenseitig voneinander auch. Ne? Also natürlich, dass man sich äh, ordentlich benimmt, aber auch, dass man sozusagen respektvoll miteinander umgeht. Ähm, jetzt habe ich ganz vergessen, wer eigentlich dabei war. Liv, warst du eigentlich noch dabei bei diesem Prozess? Ja, ne? ja ich war auch mit dabei. Ich finde, es war, war gut, dass auch, ähm, auch nicht Orga-Menschen da mitmachen durften. Ähm. Das hat es irgendwie, irgendwie sehr angenehm gemacht und ich finde das war auch wieder mal Mann, Mann, okay. ein guter, guter Weg, sich irgendwie anzubringen. Und das fand ich total spannend, ähm, wie wir da auch gearbeitet haben, auf welche Sachen wir geachtet haben und wie wir dann auch selber noch mal so kritisch durch die Website gegangen sind. und hm, sagen irgendwie die ganze Zeit besonders irgendwie Frauen und nicht-binäre Jugendliche sind eingeladen und dann war es doch nicht wie auf die Fotos repräsentiert oder so. Also ich finde das war total der spannende Prozess. Ähm, war, war auch sehr cool. ja. ja, ich meine, ich das ist auch mal, Nee, ich wollte noch einen abschließenden Satz noch sagen. Das ist ja auch immer ein bisschen Wunschvorstellung. Ne? Man hat diesen Code of Conduct und sagt, so wäre es schön, wenn es so wäre. Und dann hofft man, dass es halt so wird. Das also ist so, man muss es erstmal behaupten. Aber ich glaube, wir, wir sagen das ja auch immer am Anfang jedes Events und auch auf den Labs dazu, dass es halt auch wirklich wichtig ist. Das ist nicht nur so ferner liefen im Sinne von wie ach so, du wusstest das gar nicht, sondern wir wollen auch schon das ganz bewusst so ein bisschen vor uns hertragen, dass es halt nicht irgendwie, sich hoffentlich nie passiert, dass dann irgendwie eine Situation ist, jemand kommt und ist eigentlich begeistert und wird dann so abgeschreckt und sagt irgendwie, das sind ja irgendwie alles unangenehme Menschen oder so, sondern dass sich wirklich alle willkommen fühlen und das nicht nur so als Lippenbekenntnis, sondern auch wirklich als Auftrag an sich selber, an alle, die da mitmachen, daran auch zu arbeiten. Aber du wolltest gerade irgendwo hinüberleiten, glaube ich. Ich dachte, es wäre wenn wir noch ein bisschen über nächstes Jahr reden können, weil nächstes ja. Jahr wirklich viele aufregende Sachen passieren. Fanny, willst du einfach mal kurz so einen kleinen Rundau, was nächstes Jahr alles passiert? Ja, kann ich machen. Ähm, also, das Erste und sozusagen das äh, Offensichtlichste ist natürlich, dass es äh, Events geben wird und hoffentlich natürlich äh, alle in Präsenz. Das wird man sehen, wie sich das entwickelt wird, aber da gab es auch beim Netzwerktreffen schon sehr viele Leute, die angekündigt haben, dass sie eins organisieren werden und äh, auch schon konkrete Pläne dazu haben. Ähm, dann wird es neue Devs geben und natürlich werden die bisherigen äh, weiter bestehen und äh, weiter Workshops veranstalten. Ähm, und äh, dann wird es ein Sommercamp geben. Ähm, dazu gibt es auch hier auf dem RC3 noch einen äh, Talk von Daniel Dummstedt-Berg ähm, und zwar gibt es den heute um 19 Uhr auch hier beim X-Sign. Und zwar ist äh, die Idee in Fürstenberg, vom, so voraussichtlich vom 25.06. bis zum 2.07. einen äh, Camp zu machen, wo dann so aus ganz äh, Deutschland oder aus dem ganzen deutschsprachigen äh, Gebiet Leute anreisen können und gemeinsam an irgendwelchen Sachen arbeiten können, gemeinsam löten können und einfach eine gute Zeit verbringen können. Genau, ja, vielleicht ein bisschen Nostalgie zum WC-Camp vor, das jetzt? War schon zeit zweieinhalb Jahre, oder? Ja. Ja. Ja. So ein bisschen das nur, nur in kleinen und fullen Jugendhackt. Ich glaube, das wäre, wäre sehr schön und ich glaube, wir brauchen alle mal wieder so ein bisschen die Stimme und die Atmosphäre und ich glaube, das wäre ja. sehr schön, das gab es ja so auch noch nie. Genau, ich bin, bin gespannt, wie das, wie das aussehen würde. Und es gibt noch einen Downer nächstes Jahr, und zwar, dass Mechtelt aus dem Berliner Orgelteam. Leider geht. Ja, das ist das ist schade, das stimmt. Ähm, ähm, aber wir, wir was sage ich denn jetzt dazu? Ein bisschen Leute kommen, Leute gehen. Das Projekt geht äh, weiter. Wir vermissen alle, die, die denn nicht dabei sind. Aber ich denke, man sieht sich auch immer öfter im Leben. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich äh, schauen wollte, was wir denn eigentlich auf diesem Netzwerktreffen gesagt haben. Also das letzte Event dieses Jahr Dresden, das hat ja nur ganz so als Online-Kurzevent stattgefunden. Das soll nächstes Jahr passieren. Ähm, vieles hängt auch immer an Fördergeschichten ne, und so weiter. Ähm, ich habe dann gesagt, dass wir auf jeden Fall, aber nagelt da uns nicht drauf fest, Frankfurt, Halle, Hamburg, Köln, München, Mannheim, Österreich, also Linz und Berlin wollen diese Städte-Events machen. Ähm, aber das, nicht. Ja, okay, gut. Ja, aber wir, wir, wir, wir wünschen uns das. Also ja. ich will damit sagen, wir gucken jetzt erstmal, wie das mit Omikron verläuft und all das und dann. Vielleicht ist es so wieder wie ja. äh, Anfang letztes Jahres, wir machen eine Planung und äh, lassen sie dann im letzten im letzten Moment veröffentlichen wir sie doch nicht, weil es nicht geht. Aber ja. genau. Und ähm, wenn sich jetzt noch Leute fragen, dann geht das mit den Labs weiter. Wir wollen irgendwie jetzt äh, hoffentlich im Januar dann auch bei uns auf der Webseite die neue Ausschreibung haben. Aber das ist also, das, das verpasst man schon nicht. Also wer jetzt Interesse daran hat, ähm, der kann sich dann da bewerben. Das heißt aber auch nur eine ganz kurze Info, um zu schicken. Genau. Und das mit dem Jugendbeirat hatten wir auch schon erwähnt. Ne? Also auch das ähm, haben wir sozusagen jetzt schon mal in die Wege geschoben. Jetzt sind gerade außer mir ja, und ich glaube Robert ist da Robert, alle, die in Berlin im Team arbeiten im Urlaub. Und dann werden wir es auch alles Anfang Januar jetzt so nach und nach vorbereiten und dann in den, in den Wintermonaten starten, dass man sich da beteiligen kann. Ähm, ich, sorry, wenn ich gerade so abgelenkt bin, weil ich kriege noch auf anderen Kommunikations Kanäle in die Frage geschrieben, wo man Fragen stellen kann. Das ist so eine X -Sache, so Kongress-Sache, die ich jetzt nicht beeinflussen kann. Ich blende es aber nochmal ein. Man kann halt auf Twitter oder Mastodon Fragen stellen oder halt in diesem IRC, in dem man glaube ich auch nur reinkommt, wenn man ein Ticket hat. Ja, dazu kann ich jetzt nicht so direkt was sagen. Sorry. So ist es. Okay, ich habe hier noch eine Frage, die über YouTube reingekommen ist, denn weil es Internet ist, habe ich es einfach auch noch auf YouTube gestreamt. <lacht> Why not? Und die Frage ist, meine Tochter möchte gern wissen, ob man an eine Remote-Veranstaltung aus dem Ausland remote teilnehmen kann. Ja, also wo man sitzt, ist egal. Wenn man Internet hat, kann man mitmachen. Wenn man auf der anderen Seite der Welt sitzt, könnte das natürlich schwierig werden mit der Zeitverschiebung, aber wir haben da kein Geoblocking. Also wer mitmachen will, ähm, darf mitmachen. Das ist das Fall. Aber gibt ja sogar gute Erfahrungen mit aus anderen Zeitzonen? Also ich habe letztes Jahr bei LinkedIn mitgemacht und das war so ein Kombi-Event, wo ganz viele Leute aus ganz vielen Ländern da waren. Ähm, und ich weiß, da haben auch Leute aus Indien mitgemacht. Und ähm, wo hätten noch? Also und auch noch Leute aus den Niederlanden, was jetzt nicht so eine super Zeitverschiebung ist, ähm, aber ich weiß, da war es ganz international und das hat auch funktioniert, Das haben sehr viele Leute gegehnt, aber ähm, gute Projekte sind trotzdem rausgekommen, also müde, müde aber gute Projekte. Ja, du sagst es, wir machen ja eigentlich auch immer noch wieder Austausche, das ist natürlich auch gerade so äh, durch die Welt äh, fliegen äh, und Leute aus anderen Ländern treffen, <lacht> ist natürlich das absolute nicht mögliche Dinge gerade. Also da gab es halt nur diesen einen Online-Termin. Mal schauen, wie es damit weitergeht. Aber ich kann mal vermuten, da wir ja nicht alleine sind auf der Welt und auch Corona die gesamte Welt noch länger beschäftigen wird, würde ich mich dafür 2022 noch nicht, äh, nicht zu äußern wollen, ob man da irgendwo in andere Länder fliegt so richtig. Vielleicht ist es ja auch der Zeitpunkt, wo das mit dem, mit dem Fliegen dann eh mal vorbei ist. Die Ironie ist ja, dass wir sehr viele Austausche gemacht haben unter dem Ziel, wie kann der Jugendaustausch der Zukunft stattfinden? Und äh, vielleicht sind wir jetzt einfach in dieser Zukunft, wo mit Alpaca World und Calls und allerlei tollen Tools man das international macht, ähm, ja. auch wenn es schöner wäre, es zu begegnen. Mit, mit sonst so eine kleine Jugendtag mit dem Regelboot oder so, das hätte doch auch machen, Ja. Fair ich höre noch, höre noch gerade für die Antwort, danke aus Japan. Also, toi, toi, toi, ich kriege das gerade im Kopf nicht gerechnet, da ist es ja später als bei uns. Dann muss man in der Nacht teilnehmen. Ich glaube, ja, aber also von, von uns aus ist das möglich. Also, <lacht> gut, haben wir eigentlich alles gesagt, was wir für nächstes Jahr sagen wollten? Ich glaube schon. Weil, ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so rumgelabert haben, aber das ist ja auch in Ordnung. Und dass wir aber auch gleich zum Schluss kommen müssen, damit wir nicht in den nächsten Talk reinlaufen. Also die wichtige Info ist, glaube ich, wir haben ganz viel vor. Noch nichts davon können wir definitiv sagen, außer dass es was sein wird. Und was es ist, das findet man denn, das ne, ist die falsche Uhr. sorry, findet man auf jugendhack.org, wo man auch, ach warte, ich habe doch hier so eine geile Einblendung, natürlich über alle sozialen Medien die gut und schlecht sind, uns folgen können. Und das würde uns freuen, wenn ihr das tut und da erfahrt ihr dann auch. Und wir sind eigentlich auch immer ansprechbar per E-Mail, per dies, das. Wenn wir jetzt sozusagen, wer jetzt nicht mehr zum Zuge kommt, kann einfach denn uns nachträglich was schreiben. Also ich sage mal Danke an euch, irgendwie, auch wenn ich gar nicht so ganz der Host hier bin, aber ich finde es schön, dass wir es geschafft haben, so verschiedene Menschen einfach hier mal zusammenzubringen, um ein bisschen über Jugendhack zu reden. Und ich freue mich und ich hoffe, dass dieser Kreis einfach im nächsten Jahr noch weiter wächst. Ja, vielen Dank. Es war sehr schön. Ich finde es mal so schön, dass wir das Jahr passieren zu lassen. Und wir haben doch irgendwie viel dieses Jahr zusammen äh, zustande gekommen. Und ich freue mich auch genau. noch. Ja, hat mich auch gefreut. Und ich glaube, es ist bestimmt cool, wenn noch ein paar mehr Leute, die noch aktiv teilnehmen, auch hier dabei wären. Aber nochmal eine ganz andere Perspektive. Genau, herzliche Einladung. Wir werden auch im Januar und so weiterhin wieder irgendwelche Community-Talks machen. Da kann man mich auch immer einfach ansprechen und Rollen übernehmen. Finde ich super. Gut, dann ähm, machen wir einfach an der Stelle Schluss. In wenigen Minuten geht es bereits weiter. Man muss mich dann noch eine Stunde ertragen mit äh, Sandra. Und äh, wir prämieren ganz exklusiv die ersten Filmausschnitte. Äh, von unserem jugend da wird man auch Liz wiedersehen. Janik, ich weiß nicht, ob man dich irgendwo sieht, vielleicht gehst du durch im Hintergrund oder Vordergrund. Genau, also bleibt einfach, wenn ihr live guckt, gleich dran und dann geht es hier gleich weiter. Ciao. Ciao.